Herzlich willkommen zu diesem Video-Tutorial vom Fansystem, wo es heute darum geht, wie du für Facebook interessante Inhalte erstellst. Mein Name ist Christian Seigwasser. Qualitatives Kundenwachstum mit System, der Marketingkanal von und mit Christian Seigwasser. Ja, und ich möchte dich ein bisschen einführen in die Welt vom Facebook und wie du es schaffst, attraktiv zu sein. Denn nur wer attraktiv ist, dem wird auch gefolgt, der wird geteilt, dort wird kommentiert und dort haben wir am Ende fürs Unternehmen auch einen Nutzen. Denn es bringt nichts, wenn du 10.000, 20.000, 100.000 Follower hast, Fans sozusagen bei Facebook, wenn diese nicht deinem Unternehmen folgen und vor allen Dingen auch nicht Kunden werden könnten. Denn darum geht es uns ja. Es geht uns nicht unbedingt um die Masse, die wir aufbauen. Klar, eine gewisse Reichweite ist wichtig. Aber worum es uns vor allen Dingen geht, dass es die passende Zielgruppe ist, die Fans unserer Seite werden. Und da ist manchmal eine viel kleinere Zahl wo aber eine sehr, sehr gute Übereinstimmung herrscht, viel besser als ganz große Zahlen, wie vielleicht manche Jugendlichen oder irgendwelche YouTube-Fans oder irgendwie sowas das sammeln. Denn was wollen wir? Wir wollen ja deine Dienstleistung, deine Produkte verkaufen. Ja, und da schauen wir uns mal ganz kurz an, was alles zu beachten ist, was wichtig ist, damit du eine wunderschöne Postkampagne starten kannst, damit deine Inhalte interessant sind. Erstens... Facebook ist dazu da, um eine persönliche Beziehung zwischen dir und deinem Fan, deinem zukünftigen Kunden oder vielleicht sogar schon deinem Stammkunden aufzubauen. Wie bauen wir aber eine persönliche Beziehung auf? Am besten über Bilder. Bilder sprechen mehr als viele Worte. Bilder sind entscheidend und wie kommuniziere ich mit den Bildern? Menschen möchten nicht nur den professionellen, ganz tollen, schicken aalglatten firm image -Film sehen. Menschen möchten auch nicht nur perfekte Unternehmensfotos sehen, die irgendwo mit einem Fotografen gemacht worden sind. Nein! Weißt du, was dein User will? Dein Besucher, dein Fan? Er will einen Blick hinter die Kulissen in deine Firma werfen. Er will wissen, wie es bei dir aussieht, wie die echte Realität ist. Natürlich kannst du das ein bisschen beeinflussen. Aber grundsätzlich stehe auch zum Beispiel zu Fehlern, wenn es kleine sind, die vertretbar sind. Das macht sympathisch. Wir alle kennen das. Zum Beispiel eine Sängerin, die ich zum Beispiel auch ganz cool finde, aber sehr viele sagen, das geht gar nicht. Nehmen wir mal Helene Fischer. Für die meisten zu perfekt. Und wenn es zu perfekt ist, entsteht auf einmal schon wieder so ein Lager, dass sie sagen, nee, das ist nichts und so weiter. Und fangen an darüber zu diskutieren. Was auf der einen Seite natürlich sehr gut ist, denn Diskussionen regen das Ganze wieder an, ist nur die Frage, welches Image willst du haben? Also eine persönliche Beziehung sollte in jedem Fall entstehen. Und da ist es wichtig, dass du nicht nur sendest, sondern auch empfängst. Aber das schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Kurze Beiträge sind wichtig. Heißt, frisch und frech, direkte Ansprache und vor allen Dingen auch eine Handlungsaufforderung. Was meine ich damit, mit einer Handlungsaufforderung? Es macht keinen Sinn, wenn du einfach die ganze Zeit nur Inhalte postest, die einfach immer nur senden, senden, senden. Weil worum geht es uns auch? Uns geht es auch darum, dass wir empfangen. Heißt also... Wir wollen am liebsten anonyme Fans, anonyme Besucher, die sich vielleicht nicht gleich mit deiner Seite verbinden, zu Interessenten unserer Firma entwickeln, am besten dann zu Kunden. Und das machen wir über Handlungsaufforderungen. Das heißt, deine Posts sollten im Idealfall darauf ausgerichtet sein, dass sie vielleicht irgendeinen Download bereitstellen, dass sie vielleicht einen Ratgeber bekommen können, dass sie irgendwo auf deine Landingpage, Website geleitet werden. Verleitet wollte ich schon fast sagen, darum geht es auch. Es ist ja ein gewisses Verleiten, Verführen. Aber Fachbegriff, wir wollen Sie leiten. Wir wollen Sie auf die Landingpage, auf die Website leiten, damit Sie sich dort eventuell was downloaden, mehr umschauen, um im Idealfall direkt Ihre Kontaktdaten einzugeben, was mittlerweile übrigens auch direkt bei Facebook möglich ist. Eine sehr, sehr schöne Kombination, die dort geschaffen wurde. Aber das schauen wir uns in einem anderen Videotutorial einfach mal genauer an. Hier geht es jetzt erstmal grundsätzlich um Posts, wie diese attraktiv werden. Und ich habe es eben schon gesagt, Bilder sprechen mehr als 1000 Worte. Also ein Post ohne Bild kommt nicht so gut an, wird meistens drüber weggescrollt. Natürlich kann das mal ein Spruch des Tages sein. Ja, sicher. Sollte aber nicht die Regel sein. Und die Königsdisziplin ist dann Videos. Heißt also, wenn das Bild noch selber spricht, ja, dann ist es schon perfekt. Videos sind eine der beliebtesten Formen, die Leute konsumieren, wenn sie bei Facebook aktiv sind. Dann oben drüber ein kurzer Text. Heißt also, Maximal zwei, drei Zahlen, mehr sollte es nicht sein. Mehr sollte dein Text nicht beinhalten als zwei bis drei Sätze, die man dann liest, um dann einfach entweder das Video zu schauen oder irgendwie durchs Bild mehr zu erfahren. Vielleicht, wie ich es eben gerade gesagt habe, im Idealfall mit dem Link, wo man dann direkt auf deine Seite kommt und dort die Kontaktdaten einträgt. Ja, was noch zu beachten ist, ist die Ansprache. Es sollte eine frische, fröhliche Ansprache sein, so wie ich es eben schon gesagt habe. Und wenn hier so eine typische Unternehmenssprache wie, wir präsentieren hier mal unsere Produkte, schön, dass sie sich auf unserer Seite verlaufen haben und so weiter. Das kommt bei Facebook gar nicht gut an. Finde hier deinen Weg. Man kann nicht sagen, ob es Sie oder Du. Grundsätzlich ist bei Facebook eigentlich die Du-Sprache angesagt. Aber es gibt gewisse Firmen, da schickt es sich nicht und da sollte man vielleicht auch in der Siesprache bleiben, aber versucht dann einen Weg zu finden, wie du trotzdem sehr direkt und sehr zielgerichtet auf die Person zugehst, damit es nicht zu solchen allgemeinen Firmenfloskeln wird. Ich fasse noch einmal zusammen. Was du unbedingt beachten solltest. Erstens, Bild und Video ist wichtig. Posts, die medial sind, die werden geliked, die werden kommentiert, die werden geteilt. Und je attraktiver, je interessanter, je craziger oder je vielversprechender vom Nutzen her, umso höher wird die Teilungsquote sein. Zweitens, persönlich sollte es sein. Schaffe keine Inhalte, die oberflächlich sind, sondern gehe persönlich auf die Menschen zu. Geh in Interaktion, rede mit den Menschen. Wenn sie kommentieren, dann gib ihnen auch Antwort. Wenn du einfach nur immer sendest, sendest, sendest und deine User merken, dass überhaupt gar keine Reaktion zurückkommt, dann kommt das ebenfalls nicht gut an und dann werden sie sich wieder relativ schnell abwenden. Drittens, ein Call to Action. Heißt, entweder wirklich als Call to Action, das ist dann meistens in den Anzeigen möglich, was du in einem anderen Videotutorial sehen kannst bei mir, wie das Ganze funktioniert, oder aber auch einfach einen Link in, deiner kleinen, in deinen zwei, drei Sätzen, was auf einen weiterführenden Link verweist, wie Mensch, hier ist was Interessantes, hier kannst du es runterladen, hier habe ich noch was für dich, ein anderes Video, vielleicht auf YouTube oder wo auch immer. Irgendwo einen Link reinpacken, wo der Kunde im Medialfall aber am besten seine Kontaktdaten eingeben muss. Denn darum geht es uns ja, dafür machen wir die ganze Arbeit. Wir wollen neue Interessenten, neue Kunden gewinnen. Ja, und wenn du all diese Sachen beachtest, dann sind wir schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Und dann bist du schon mit einem Facebook-Profil sehr stark aufgestellt, was wahrscheinlich die Reichweite stark erhöhen kann, denn interessante Posts sorgen am Ende für Reichweite. Und das wollen wir am Ende erreichen, qualitative Reichweite allerdings und nicht nur Masse. Ich wünsche dir auf jeden Fall schon einmal viel Erfolg bei deinem Kundenwachstum mit System. Wenn du mehr erfahren willst rund um das Thema Online-Marketing, Facebook-Marketing, aber auch wie du dein Offline-Marketing mit dem Online-Marketing verknüpfen kannst und so doppelt Nutzen äh, bekommst für deine Firma, dann abonniere am besten gleich diesen Kanal mit dem Link für mehr Infos. Unterhalb dieses Videos kommst du außerdem auf unsere Seite www.kundenwachstum.de. Dort findest du weitere Videos, Podcasts, Best Practice-Beispiele, zahlreiche Downloads für dein Marketing und vieles, vieles mehr. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg bei deinem Kundenwachstum mit System dein Christian Seigwasser. Weitere Downloads findest du auch unter www.kundenwachstum.de.